Ja, hallo, ihr lieben Christian Schmeier, Patron, und Psychologe und so weiter und so fort. Guck gerne mal meine feinen Kurse rein auf liebeschiff.de. Eifersucht, so Liebeskummer, Bindungsangst, Verlustangst, Dating und so weiter und so fort. Äh, ich sitze weiter hier an meinem neuen Buch, Feuer und Flamme, was bald rauskommt. Und heute haben wir aber das famose Thema... Vorwürfe ohne Begründung. Ähm, ganz kurze E-Mail. Hallo Christian, mich würde das Thema Vorwürfe ohne Begründung interessieren. Äh, ist das eine Taktik, um mich in Zustand des Grübelns zu halten? Ja, also man denkt ja immer, dass Menschen irgendwie so aktiv böse Sachen machen. Also natürlich gibt es das. Die Welt ist in großen Teilen echt schwierig. Äh, natürlich gibt es das. Aber meistens ist es einfach äh, Unbewusstheit. Ne? Unbewusstheit und ähm, also dass jetzt jemand dir ja, also für mich gehören Vorwürfe oft halt gerade bei den Leuten, die mir schreiben, zu diesem Dreiklang der toxischen Beziehung, äh, Lovebombing, Kritikphase Abschuss und dann wieder von vorne also das kann ich immer wieder betonen der berühmte toxische Kreislauf und da würden für mich jetzt auch Vorwürfe ohne Begründungen reinhören, also natürlich kann man den Partner kritisieren und wenn man mal schlecht drauf ist, auch mal mehr aber natürlich muss das irgendwie faktenorientiert sein, es ist aber selten so, dass da jetzt Menschen sind die sagen, so jetzt packe ich meinem Partner hier mal schön Vorwürfe ohne Begründung und will den so richtig in die, äh, fertig machen und psychisch auf den Boden bringen. Also, dass das so bewusst ist, das ist, glaube ich, doch schon echt die Ausnahme, ne? Zum Beispiel, damals hast du schon so etwas Blödes erzählt. Ich habe nicht, es nicht geglaubt und jetzt wurde es wieder von jemandem an mich herangetragen. Ähm, ja, ich kann natürlich jetzt nichts zu sagen. Da fehlt natürlich der ganze Kontext jetzt, ähm, mir wird aber nicht gesagt, was ich gesagt haben soll. Ach so, okay, <lacht> okay. Diese Taktik wird in ähnlicher Form öfter mal angewendet, nicht vom Partner, sondern von einem Familienmitglied. Okay, aber letztlich ist auch egal, ob jetzt Partner, Familienmitglied oder so. Ja, also das würde jetzt fallen, so in diesem ganzen Bereich Gaslighting, ne? Dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas in den Raum werfen, was keinen Zusammenhang hat, äh, weil man sich äh, vielleicht wirklich Scheiße gebaut hat und sich irgendwie verteidigen muss, und dann sagt man einfach irgendwas. Und äh, ja, aber du hast ja auch das gemacht. Oder. Also, oft ist es auch, ich kann, hat das ja neu schon mal gesagt, also immer wieder zu verstehen, warum jemand destruktiv, zusammenhanglos, äh, nicht verständlich kommuniziert, ist müßig. So, es ist müßig. Das haben die vielleicht in der Kindheit gelernt. Äh, vielleicht ist das so ein Familienerbe bei euch. Äh, ja aber äh, ja weiß ich nicht da rein da raus weitergehen Gerade beim familienmitglied ja sorry kann ich nicht äh, hat für mich keine relevanz ne also hat für mich keine relevanz also gibt ja so ein schönes buch uh, the art of not giving a fuck und <lacht> nicht wirklich sehr gute haltung im leben einfach ja okay hast du mir jetzt gesagt da rein da raus gibt keinen kontext ähm, Weiß ich nicht, warum du das machst, interessiert mich auch nicht. Mein Leben geht hier weiter, ne? Und also werteorientiertes Leben, du kümmerst dich um die Sachen, die dein Leben bereichern, besser machen, schöner machen, die Leute, die gut mit dir kommunizieren und die Leute, die nicht mit dir, gut mit dir kommunizieren, drauf geschissen, ehrlich. Auch wenn es ein Familienmitglied ist, ja. Da rein, da raus. Also, du hast drüber nachgedacht, du findest keinen Kontext. Ähm, wenn es konkreten Vorwurf geben würde, würdest du darüber nachdenken, würdest du auch vielleicht was ändern können. Mehr kann man nicht machen, ne? Mehr kann man nicht machen. Und warum und wieso, äh, das hat ja auch in meinem Glückskurs, den ich irgendwie sehr empfehlen kann. Ähm, äh, auch äh, super Start gewesen von dem Glückskurs. Danke nochmal dafür. Ähm, der, ja, also, was soll man sagen? Also dieses, dieses, diese Warum-Frage ist eine der größten Fragen, die Unglück verursachen. Leben. Warum? Warum Warum ist heute schlechtes Wetter? Warum hatte ich einen Unfall? Warum habe ich einen Lotto gewonnen? Warum äh, habe ich diese Freundin? Warum, warum habe ich jeden Partner? Warum hat er das gesagt? Warum dies? Warum? Ja, also da die richtige Antwort ist darauf ist, äh, gute Frage. Wir wissen es nicht. <lacht> warum kommuniziert der Familienmitglied so? Gute Frage. Keine Ahnung. Wo sind meine Werte? Da, da, da, da geht's weiter, fertig. Also meine ganze Arbeit ist äh, werteorientiert, also eigene Werte. Eigentlich ist gesellschaftliche Werte interessiert mich überhaupt nicht. Äh, eigene Werte, ähm, natürlich gleiches Recht für alle. Also was du dir zugestehst, gestehst du auch anderen zu. Und äh, für so ein werteorientiertes Leben, mehr kannst du nicht machen in diesem ganzen Irrsinn her, ne? Ja, ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal kurz bedanken, das habe ich mir noch gar nicht gemacht, fürs äh, letzte Jahr hier auf meinem Kanal. Das wollte ich nochmal kurz mit einwerfen, weil ihr habt dafür gesorgt, äh, dass mein Kanal 5 Millionen mehr Aufrufe bekommen hat. Also allein im letzten Jahr, das ist... Ähm, ja, ein bisschen äh, knappes Drittel der Gesamtaufrufe, die ich jemals hatte, ähm, 10.000 neue Abonnenten und äh, ja, vielen Dank dafür, 775.000 Stunden Views, Wahnsinn, äh, und ja, neues Ziel ist natürlich jetzt erstmal kurzfristig die 40.000 und dann die 50.000, also auch wenn ihr meinen Kanal also die Hälfte, gucken den ja einfach, ohne den zu abonnieren. Also haut einfach mal ein Abo rein oder ein Like oder eine Kanalmitgliedschaft und da schütze mich sehr mit. In diesem Sinne, sehen wir uns bald wieder.